Und damit Willkommen zu Super Mario Galaxy. Ein wunderbares Spiel für den Nintendo Wii. Aus dem Jahr 2007 hat schon zwölf Jahre auf dem Buckel. Das ist echt einiges. Und es ähm, war auch mein, eines meiner ersten Wii-Spiele. Und ähm, ich liebe dieses Spiel. Also Ich, ich, ich freue mich richtig drauf, dieses Projekt zu starten. Ähm... Erinnert euch, ich habe das Spiel schon mal äh, Let's Played, oder was heißt Let's Played? Ich hatte Let's Race äh, mit Marcy Gamer in dem Spiel. Hier ist das Spielstand, der ist schon fast drei Jahre alt. Also einige Zeit vergangen, schon sehr, sehr viel. Ähm, und hier ist mein Originalspielstand, mein privater, der ist von 2016 auch noch. Ähm, den habe ich aber auch eigentlich schon angefangen im Jahr 2012, 2013, also. Ähm, denn, ihr seht, ich habe 121 Sterne, die werde ich natürlich nicht holen, weil man muss das Spiel dafür theoretisch zweimal zu 100% durchspielen für 121 Sterne, darum lassen wir das. Ähm, wir werden die 120 Sterne sammeln und wir nehmen mal den Yoshi schön als äh, Gefährte. Ich würde sagen, starten wir ins Abenteuer. Und, ähm, ja, wenn es euch gefällt, lasst ihr keinen Like da, das, das habt ihr jetzt wahrscheinlich erwartet. Nein, ähm, lasst mich wissen, ob es euch gefällt. Und, ähm, ja, ich würde sagen, starten wir ins Abenteuer. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternenstummen auf die Erde. Die Sternstuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pützkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, weil es einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Ja, und Peach hat natürlich ein äh, wundervolles Geschenk anscheinend für uns. Also, sie hat auf jeden Fall was für uns. Und ähm, ich meine, eine Einladung, die leben wir doch nicht ab. Warum denn auch? Und da sehen wir schon, Mario freut sich richtig. Springt sogar noch mal schön in die Lüfte und feiert alles. Ähm, ja, ihr seht definitiv eine Veränderung. Und zwar, das Spiel schaut verdammt scharf und gut aus. Ähm, ich mache daraus kein Geheimnis, ich benutze einen Emulator dafür. Und ähm, ich dachte mir einfach, das, das sieht einfach besser aus. Ich hatte Bock auf das Spiel, auf Mario Galaxy. Aber ähm, es soll halt auch schon ansehnlich aussehen. Und Mario Galaxy aus dem Jahr 2007 auf der Wii sieht nun auf der Konsole selber nicht wirklich ansehnlich aus. ähm, Darum lass ich mir. Wieso nicht? Es sieht super aus auf dem Emulator und ähm, ihr profitiert davon, ich profitiere davon. Also warum nicht? Und da geht's direkt schon ab. Baus Schergen greifen an oder zumindest kommt er mit seinen ganzen Luftgaleeren. Ja, Peach, die hat eine Art Stern, also keine Ahnung. Schau, sieht aus wie ein Silberstern. Und da ist Bowser. Oh, Prinzessin Peach. Das ist die Geburt der neuen Galaxie. Von mir erschaffen und du wirst diesen beiwohnen. <lacht> Verdammt bei den für dein Glück. Mann, wir wollten doch nur wir wollten doch nur ein schönes Fest feiern. Und du kommst.. What the fuck? Alter. Baut halt einfach UFOs. Ach du Scheiße. Sieh nur, wie er aussieht. Oh mein Gott, was habt ihr was habt jeden gemacht? Haus gekommen Was ist die prinzessin okay wir werden direkt losgehen wir machen da wir warten da gar nicht erst ich meine die prinzessin ist in gefahr und sie ruft auch schon sie, sie braucht definitiv unsere hilfe und die armen Toads, alle in so kristallen eingesperrt aber keine sorge Peach, wir sind da Der nur vor. Ich meine, der, der, der fräst einfach ein riesen Loch äh, um, um das äh, Schloss von Peach. Ne. Oh, es ist. Ich, ich, ich kenne die Szene natürlich, aber ich finde es immer wieder sehr, sehr amüsant, wie einfach ein UFO da ist und alles auf. den ganzen Boden auffräst Und, und der einfach das gesamte Schloss mitnimmt. Weil, ey, wenn ich Peach nicht. Äh, kidnappen kann und das auch noch für eine lange Zeit dann, dann nehme ich einfach das komplette Schloss mit ins All ja ich kenne, wie gesagt, ich kenne das Spiel natürlich das kann, oder wenn ich es auf 121 Sterne schon gespielt habe und mehrfach auf 120 Sterne Aber das, was machst du denn, Schuft? Ah, zurück mit dir auf den harten Erdboden. Alter. Kamek geht einfach so ab. Mario! Nein! Oh, und da ist er tot. Er ist einfach tot. Und. Manchmal. Alles klar, der hat einfach das, einfach das gesamte Schluss weggezaubert. Ich dachte, Kamek sei jetzt nicht so ein krasser Typ, aber anscheinend ist er es doch. Bist du wach? Dann lass uns spielen! Was? Hier bin ich, spring mit Hilfe von A. Ja, okay, die, die Steuerungshinweise darauf gehe ich mal lieber nicht ein, weil ich kenne es halt. Ähm, the fuck, ihr wollt einfach jetzt spielen? Ihr, ihr spinnt doch, ich, ich... Habt ihr gerade gesehen, was passiert ist? Was auch immer ihr seid. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wie dir, wo du hier bist. Ich, ich glaube, die spinnen wirklich, oder? Ich glaube, die spinnen wirklich, oder? Ja, Peach entführt und alles, und, und ihr, ihr denkt einfach nur so: Nö, kein Bock. Ähm, wir spielen jetzt fangen. Und ich weiß auch nicht, warum hier Hasen sind, die reden können. Keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen sehr skurril und obskur. Ähm, ja, es werden ab und zu mal leichte äh, Audio-Bugs und so auftreten. Oder Ruckler, ganz, ganz selten. Um, das kann ich nicht vermeiden, um, weil einfach äh, das Spiel nicht so gut optimiert ist auf dem Emulator. Au, oh, erwischt! Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Ja, ähm. Um, es kann natürlich auftreten, diese Fehler, die passieren, aber relativ selten. Aber dafür haben wir halt ein wirklich glasklares Bild ähm, vom Spiel und um, es macht auch wirklich Spaß anzuschauen. Es wirkt schon fast wie ein neues Spiel ähm, und das ist ungelogen. Das Spiel wirkt halt echt wie neu, wie ein ganz neues Spiel. Sieht einfach grandios gut aus und ja, ich denke, das ist ein Kompromiss, den wir alle eingehen und den, den, ich würde sagen, ich würde sagen, jeder profitiert davon. Ähm, ja. Also ich, ich freue mich richtig auf dieses Game. Es ist ein wirklich grandioses Spiel. Nicht umsonst einen sehr sehr krassen Metascore. Ah ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Ja wir kriegen hier ein paar kleine Tipps von den. ähm... Ja ich ich, ich sag's mal von den von den Lumas. Ich meine das Spiel ist schon alt. Es hat nicht unbedingt um jeder gespielt oder gesehen. Ähm, aber ich glaube, der Begriff Luma, dem, dem sagt einen schon was Und da ist die Röhre Und da ist der letzte Komm her Oh, äh, ja, Weitsprung hat nicht so ganz geklappt. Und ja, ähm, vielleicht soll ich mal erst auf das Offensichtliche noch eingehen ähm, Ja, wir sehen hier das Feature von Mario Galaxy Wir befinden uns in, im Weltall ähm, Haben runde Planeten Laufen auch mal kopfüber an der Decke also für uns Kopf über an der Decke und ähm, das ist eigentlich eine sehr sehr schöne Sache und etwas was dieses Spiel ausmacht. Ah ja, klasse, da sind alle gefangen. Ja, wie du kannst unserer Mama bestimmt helfen. Ach du Scheiße, das ist denn eure Mama ein fetter Powerstern oder was? Oder eine Sonne oder was, keine Ahnung. Ich meine, Sonne, Sonnen sind ja auch irgendwie Sterne. Wer weiß? Ah, wer bist du? Wo ist sie aber jetzt mal gar nicht nach, nach einer Sonne oder sowas aus? Ich habe dich von diesem Sterntor beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um dir den kostbaren Menschen zurückzu, äh, bekommen brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Ich leide der Sternkind, Luma. Ja, yeah, das ist doch das, was äh, Peach in der Hand hielt. Oder zumindest sieht es ähnlich aus. Es war auf jeden Fall Luma. Du hast jetzt die Drehattacke gelernt. Schüttel dazu die Free Fernbedienung. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. hätte bitte zusammen mit Luma, unseren Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Das machen wir natürlich. Keine Sorge. Wer ja, auch immer du bist, ich weiß gar nicht, ob sie den, Na ob sie ihren Namen gesagt hat. Äh, ich, ich weiß gerade echt nicht. Auf jeden Fall, hey, ist es ist Rosalina. Wenn es aussieht, als könnte man es zerbrechen, dann schüttelt die Remote und mach eine Drehattacke. Du kannst damit auch Feinde betäuben. Ja, man ähm, hat es gerade nochmal gesehen, so ein kleiner Soundbug. Ähm, wie gesagt, und auch hier gerade, das, das kann ich nicht verhindern. Aber dafür sieht das Spiel halt besser aus. Das ist ein Sternring. Er ist an der Abschussrampe, um auf andere Sterne zu fliegen. Schüttelt die Remote in seiner Reichweite. Er ruft sich zu einer Reise zu den Sternen. Nun, auf zu den Galaxien. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Um, gehen wir direkt los. Und wir erleben unseren ersten Stern und direkt den grandiosen Soundtrack. Und was hast du zu sagen? Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Meinen Sternring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerborstet. Ja, so kannst du nicht abfliegen, oder? Wo sind nur die Splitter denn? Suchst sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Wir wollen uns ja nicht verletzen. Aber hier sind die Splitter. Und da ist unser erster Gegner ein Goomba. Die wir natürlich eiskalt erledigt haben. Und, ähm... Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht runterfallen. Ich Fall ist ja diese dieses ganze Weltall hat so die Eigenschaft, dass äh, außerhalb von jedem Planeten immer ein schwarzes Loch ist, warum auch immer. Ähm, zum Glück haben wir nicht so viele Probleme in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße mit schwarzen Löchern. Und jetzt wären wir, glaube ich, ein bisschen sehr am Arsch. Ähm, aber ja gut, ist ist ein Spiel, nicht hinterfragen. Wer weiß. Man muss es doch gar nicht genau wissen. Und da wir die 5 Sternensplitter und können direkt zum nächsten Planeten. Habe ich schon ich muss sagen, das Soundtrack von diesem Spiel ist einer der besten, die ich kenne. Also von einem, von irgendeinem Videospiel, würde ich sagen. Hol mich hier heraus. Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Schüttel die Remote, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, drum ihn. Machen wir weg mit euch. Aber wer von euch hat den Schlüssel? Hier schöne Münzen. Ich weiß gar nicht, warum hier manche Gumbas äh, anders aussehen. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das war auch schon... Das war auch auf der Originalkonsole so. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht war das noch aus der Entwicklung. Die haben das vergessen. Wer weiß. Und was ist das hier? Ö, keine Ahnung. ja und schon anscheinend war es das auf jeden fall danke könntest du auch noch meine freunde retten in der festung da oben ich verwandle mich in einen sternring steig auf und brech nach vorne Verwandlung. ja ma, danke für deine hilfe luma ich hab dir geholfen du hilfst mir ich denke das ist doch sehr sehr viel oh mein gott was ist das denn das sind Gumba? Oh alter obwohl der so groß ist, konnte man ihn, konnte man ihn irgendwie killen. Hm, hm, hm. Und das hier, das sind Sternteile, die man sammeln kann. Die werden wir auch brauchen noch. Ähm, aber äh, wofür das ist, das lernen wir sowieso noch zu gegebener Zeit vom Spiel aus. Also keine Sorge, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Es wird alles erklärt. Und wenn ich erkläre, ist es selbst. Aber eigentlich wird alles erklärt. Beilung, Hier drin sind auch Freunde von uns. Ja, äh, dass ihr Lumas als Sterne Freunde habt, ist natürlich kein Wunder. Ich meine, im Universum, bei den ganzen Sternen, wer es gedacht? Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Sie verwenden die Kraft des, Stern des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir sie nehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halt irgendwie diese Maschine auf. Ey, lass, lass die Freunde in Ruhe. Was soll das? Bitte die Fußschalter am Boden, um die Maschine zu stoppen. Ja, wir müssen einfach die Schalter hier alle umfärben. Einfach berühren. Aber wie gemein. Hallo? Der, Stern, der große Stern hat euch nichts getan und ihr saugt ihm einfach die Energie weg. Was soll das denn? Das ist jetzt nicht nett. Wie auch immer das war so Ich glaube, ja, die Maschine haben wir besiegt. Ja, besiegt, was heißt besiegt? Jo, ähm, die ganzen Plattformen sind weg. Ich weiß gar nicht, ob das... Es kann sein, es kann sein, dass das äh, jetzt ein Fehler von dem Emulator ist, aber ich weiß es nicht. stammen wir sind die großen Sterne. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube, die sind nicht verschwunden. vielleicht irre ich mich euch ich weiß es nicht genau kann sein muss nicht ich bin mir nicht ganz sicher Ja, und den großen Stern, der beleuchtet hier ein nettes Areal. Aber wo sind wir hier überhaupt? Das ist die eigentliche Frage. Und der erste Power-Stern haben wir. Und sogar ein paar Sternteile mitgenommen. Ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Auf der Terrasse. Oh, das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse-6-Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf dem Kometen. Das ist unser Haus, ein Sternschiff, das das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternenschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Ja, Kraft, ja es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt ist das Sternenschiff wie in einen tiefen Schlaf gesunken. Regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternenschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternenkraft lebendig werden lässt. Der Power-Stern, der jetzt hinter hierher zurückgekehrt ist, ist zwar noch schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die sternschau terrasse ja leider die einzige, die funktioniert. Viel mehr erreicht die Sternkraft bisher nicht. Ja, du musst leider mehr zurückerlangen. Gehe zuerst zur Sternenschau-Terrasse und befreie die Powerstände der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Ja, speichern wir mal ab. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen der Pilotfolge von Super Mario Galaxy. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich bin richtig heiß drauf. Das ist ein richtig cooles Spiel. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Mit einem grandiosen Soundtrack-Cool-Design. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, ähm, ich würde mich wirklich sehr über einen netten Kommentar freuen. Was was euch da was, oder was euch ähm, ich fange mal von vorne an tut mir leid was was ihr von dem Projekt haltet, wie es euch gefällt. Habt ihr selbst Erfahrung mit Mario Galaxy? Ich denke, es haben viele von euch gespielt. Und ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch über einen Like freuen und wir, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, euer Rocky.